Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder zuschaust bei einem neuen Video und in diesem geht es um das richtige Lagern der Stoffwindel in einer Tonne oder vielleicht lieber in einem Bettbecken. Dein Kind ist jetzt wieder frisch gewickelt, du hast eine schmutzige Stoffwindel und die muss ja jetzt irgendwie gelagert werden für die nächsten zwei, drei Tage, bis dann die Windelwäsche ansteht. Worauf solltest du achten? Du solltest schauen, dass du nach Möglichkeit die saugenden Windeln und die saugenden Einlagen oder auch die Trockeneinlagen, die Fließleiner getrennt von Pullüberhosen, aber auch Wollüberhosen lagerst. Die Pullüberhosen haben ja eine Beschichtung hier, diese PU-Beschichtung und wir haben festgestellt, es gibt leider eine ganze Reihe von Marken, also das ist auch nicht bei allen Herstellern, aber es gibt ein paar, die recht anfällig sind, wenn sie längere Zeit mit den nassen Pipi-Windeln oder auch stuhlverschmutzten Windeln lagern. Also wenn du sie über mehrere Tage hinweg dann äh, lagerst, dann wird bei manchen Überhosen diese PU-Beschichtung halt angegriffen. Und deswegen empfehlen mittlerweile sehr viele Stoffwindelberaterinnen, aber auch Hersteller, dass man die ähm, Pull-Überhosen separat lagerst. Vielleicht hast du ja noch ein Wäschenetz zu Hause, das ist dann natürlich ganz super, Hänge es irgendwo auf und dann gibst du die schmutzige, müffelnde Überhose da hinein. Die sind ja nie so richtig nass und so richtig stinkig, dass sie jetzt den ganzen Raum voll riechen. Deswegen kannst du die dann gut luftig lagern. Oder du nimmst einen kleinen weg Was ein Backpack ist, erkläre ich gleich nochmal. Wir hatten damals einen Windeleimer. Das ist jetzt ein kleiner Windeleimer, ungefähr 12 Liter. Wir hatten einen großen, eine sogenannte Oscar-Tonne. Ich weiß vor. 15, 20 Jahren wurden sehr viele Windeltonnen genommen, auch noch vor 10 Jahren, 5 Jahren. Jetzt sind die Wetbags einfach viel moderner geworden. Ein Windeleimer hat natürlich den Vorteil, der steht fest. Du kannst ziemlich schnell den Deckel öffnen, schließen auch wieder und man kann den hier halt super sauber machen, ohne Probleme. Das heißt, du nimmst die nassen Windeln heraus, gibst sie in die Waschmaschine und danach spülst und desinfizierst du den einmal eben durch. Also einfach in die Dusche stellen, Wasser rein, Putzmittel rein. Du kannst es dann entweder durchwischen oder wenn du sagst, naja, es ist ja jetzt nichts Hartes da dran, dann schwenkst du das und lässt es auch eine Zeit lang stehen. Du kannst auch, wenn du möchtest, das ist auch immer ganz gut, ein ätherisches Öl noch dazugeben. Entweder Lavendel, Lavande oder äh, Teebaumöl oder auch Zitrone. Also alles das, was auch so eine desinfizierende Wirkung hat. Wie ja? kannst du dann ein paar Tropfen damit in das Wasser geben? Das Putzwasser lässt es stehen, schwenkst es aus, ausspülen und dann ist dein Windeleimer sehr schnell auch wieder sauber. Das heißt, du hast den innerhalb von einer Viertelstunde hast du den gesäubert. In der Zeit ist deine Waschmaschine in der Arbeit und macht dir deine Stoffwindeln sauber und du kannst den Windeleimer sofort wieder benutzen. Also den natürlich dann auch gut abtrocknen und dann kannst du ihn wieder nutzen. Der Nachteil ist natürlich, dass der Windeleimer Platz wegnimmt und er ist ein bisschen umständlich dann für unterwegs, also für die Reise oder halt äh, für den Kindergarten, da ist das illusorisch. Da kannst du den nicht mitnehmen, da haben die wenigsten Leute dann einfach den Platz, den, den mitzunehmen. Aber für zu Hause ist das wirklich eine gute Alternative. Worauf du aufpassen solltest, das ist auch bei Fußbodenheizung. Badezimmer mit Fußbodenheizung, auch ein Kinderzimmer mit Fußbodenheizung. Da kommt so viel Wärme dann von unten, dass sich einfach die Bakterien viel zu schnell vermehren können. Aber wenn du jetzt ein Bad hast oder ein Kinderzimmer hast ohne Fußbodenheizung oder du hast vielleicht am Kinderzimmer noch eine Terrasse oder einen Balkon dabei, dann kannst du da den Eimer ähm, auch draußen lagern und stehen lassen mit den Windeln. Ne? Das geht also auch. Die andere Alternative, die jetzt seit ein paar Jahren sehr beliebt ist, das sind Wetbags oder sie werden auch Nasstaschen oder Windelbolch genannt. Das hier ist jetzt ein riesengroßer Wetbag. Ja, der ist also wirklich groß und der hat jetzt in dem Fall ähm, auch zwei Fächer. Das eine Fach ist eben hier mit dem sogenannten Pullstoff, also mit diesem Polyester, der mit Polyurethan beschichtet ist, ist der ausgekleidet. Dadurch bleibt die Nässe im Inneren von dem Beutel. Der ist auch ziemlich geruchsdicht ähm, und hat, kann, ja, er ist ein bisschen, dieser Pullstoff ist ja atmungsaktiv. Das heißt, es verdampft immer so ein bisschen Wasser nach draußen, kommt auch ein bisschen Sauerstoff nach innen rein. Was ganz gut ist, das schließt halt nicht so total dicht ab. Und diese Bettbags sind halt leicht. Du kannst sie sehr oft irgendwo aufhängen. Die meisten Bettbags haben einen Henkel oder eine Schlaufe oder irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten, dass du das an den Haken, die Türklinke halt festmachen kannst. So, jetzt ist dieser hier ja ein Doppelter. Das siehst du, der hat einen Reißverschluss und hier gibt es noch einfach. Und in diesem Fach könntest du jetzt entweder, wenn du unterwegs bist, saubere Windeln oder Wäsche lagern und hier drin die schmutzigen. Oder was du auch machen könntest, ist, dass du hier die saugenden Windeln hineingibst und in das zweite Fach dann aber eher die Überhosen lagerst. Das geht auch. Dann lagern die hier schön luftig und sind getrennt von den nassen, schmutzigen Windeln. Das gilt übrigens auch für Wollüberhosen und das war eigentlich immer schon ein Konsens, dass man die Wolle nicht mit den nassen Windeln lagert, weil sich dann die Wolle einfach zu sehr vollsaugt und die Wollfaser darunter leidet. Der Wetbag lässt sich natürlich jetzt im Gegensatz zu dem großen Windeleimer auch ganz gut klein zusammenknautschen, das heißt du kannst den gut mitnehmen. Und die Wetbags lassen sich natürlich nicht nur hier für die schmutzige Windelwäsche verwenden, sondern eben auch ganz gut für Schwimmsachen, für Schmutzwäsche überhaupt, für Wechselwäsche. Also es sind auch schöne Ordnungssysteme für den Koffer, wenn du dann verschiedene Wettbags hast, wo du in deinem einen Kopf, in dem einen Bag dann ähm, die Socken hast, in dem anderen die Unterwäsche und dann da die, die Oberbekleidung. Oberbekleidung. Und es gibt die Windelbeutel natürlich auch in unterschiedlichen Größen. Du siehst hier, ist relativ kleiner, der wäre jetzt so vielleicht für drei Windeln geeignet. Also eher so für einen Ausflug für einen halben Tag oder eben für einen Kindergartentag, für einen halben Kindergartentag. Das wäre dann die, so eine Größe. Und da gibt es halt ganz viele unterschiedlich große Matbags. Das hängt immer davon ab, was du halt gerade benötigst. Was es auch noch gibt, davon habe ich jetzt nur leider kein Beispiel dabei, das ist ein sogenannter Pale Liner. Das sind, ähm, ja, das sind große Säcke, aus Pullstoff muss dir vorstellen, das ist wirklich nur ein großer Sack aus Pullstoff zusammengenäht. Oben gibt es einen Gummizug, der also eingenäht ist oder an, angenäht ist, ein Gummi. Dann wird dieser Payliner in die äh, Tonne reingehängt und dann werden einfach nur die Windeln reingeschmissen. Und im Endeffekt nimmt man diesen gesamten Beutel, da in den gesamten Sack heraus und stopft ihn in die Waschmaschine. Und dann wird der Beutel mit den Stoffwindeln gemeinsam gewaschen. Du kannst genauso gut ein Wäschenetz verwenden, weil das Wäschenetz kannst du auch hineinhängen. Ich finde das sogar noch besser, weil es halt luftiger ist, kommt noch ein bisschen mehr Luft äh, an die Windeln dann dran. Und Windelsack in, den, äh, in die Waschmaschine stoppt, musst du das halt auch öffnen, sodass alle Windeln dann hinauspurzeln und in der Trommel dann gut durcheinander gewirbelt werden. Payliner kann man nehmen, weiß ich nicht, manche nehmen die auch als wiederverwendbare Müllbeutel in der, in der Küche zum Beispiel. Das finde ich dann ganz praktisch, weil du dann ja wirklich nur den Müll in die große Tonne dann hinüberschüttest und den Beutel dann in der Waschmaschine waschen kannst. Aber speziell für Stoffwindeln sehe ich da jetzt gar nicht so den großen Vorteil von einem Payliner. Da kann man wie gesagt entweder auch ein Wäschenetz nehmen, denn du hängst es ja in eine Tonne ein. Und dann hast du eben eine Tonne. Also ob du jetzt eine Windeltonne verwendest, eine kleinere oder eine größere, oder ob du jetzt nur ein Wettbeck verwendest oder ob du das irgendwie kombinierst, das musst du entscheiden. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Den Windeleimer kannst du später eben noch ganz gut für Spielzeug oder für Tierfutter auch verwenden oder für alles mögliche andere, wofür man halt einen Eimer immer gebrauchen kann. Und den Wettbeck kannst du eben immer noch für Schmutzwäsche, Schwimmsachen äh, und für die Reise dann ganz gut benutzen. Natürlich brauchst du von so einem Wedgebag dann einfach mehr, denn die werden ja auch regelmäßig mitgewaschen und da brauchst du einfach mehrere davon. Und dann kannst du ja, je nach Budget dann entscheiden, was du möchtest. Ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter und dann äh, schauen wir mal, was es als nächstes Video gibt. Also, macht's gut, bis dann, tschüss!